Ich bin am ersten Tag dort angekommen und erinnere mich daran erinnern, dass wir einen guten bag bekommen haben. Ich auch. Ich es gar nicht mehr so genau, weil man dort der Kopf ist. Was ich aber sicher weiß, ist, dass ich dort mal eine andere Führungskraft war, ich Und ich bin dann mal reingesessen und es war wirklich recht vollgepackt. Auch gewesen. Ich bin da also <lacht> <lacht> Es ist großartig, euch alle hier zu begrüßen zu dürfen. Ich äh, ja, kann mich nur anschließen, es war äh, wirklich außerordentlich, hier reinzulaufen und zu wissen, hey, heute ist der Tag. Und heute sind wir alle hier für den allerersten Moment, um den Studiengang gemeinsam zu starten. Ihr seid Pionier. Executive MBA Digital Leadership ist hiermit offiziell gestartet. Ja, genau, genau. Hey. <lacht> Mein Name ist Valerie Thommen. Ich bin der Tobias Lindeke. Ja, ich bin der Thomas Bosshardt. Ich arbeite bei der SVA St. Gallen. Dort in der Abteilung ICT als stellvertretende Leiterin. Bereichsleiter Arbeit bei der Stiftung Heimstätten Ich arbeite bei der Firma Hörtel Instrumente in der Das ist unser Familienbetrieb. Verantwortlich für den ganzen Bereich Marketing und Verkauf und äh, Produktmanagement. Ohnehin, ob wir jetzt bei der Firma Örtlich schaffen oder irgendwo auf einer Welt. Unsere Welt ist in so einer Transformation, dass man hier die Leute mitnehmen und die ganze Belegschaft mitnehmen kann. Das war so ein Hauptgrund, warum das ich mich für diesen die Studienlehrgang gelungen wo habe. Als wir, wo, wo wir Krisen hatten, vor einem Jahr, war wirklich schlimm, als alle Operationszellen stillgestanden sind, war es bis unter die Decke voll. Jetzt brummt es wieder richtig. Hier geht es auf Pakistan, OptiSearch. Oh, Auch, was haben wir hier noch? Da geht auf China, Suzhou, geht auf China. Tavana da geht in Iran. Davana, ist sensationell. Österreich haben wir auch noch da. Perfekt. Angefangen haben wir den Studiengang mit einer Übersicht über die verschiedenen Technologien, wo die, die digitale Transformation der Wirtschaft vorantreibt. Kernthemen waren Internet of Things, Industrie 4.0. steht für diese vierte Revolution. Artificial Intelligence, Blockchain und schlussendlich auch Virtual Reality und Augmented Reality. Ein Schlüsselmoment. Für mich war sicher: Das war am ersten Tag, wo wir unterwegs waren im ETH Robotics Lab, wo man einfach mal gemerkt hat, wie sich die Technologie entwickelt und das richtig spürbar wird. Und am Nachmittag waren wir bei der IBM. Bezüglich Quantencomputing und künstlicher Intelligenz und so, Cyber Security. Und da ist eine Weltaufgabe für mich, die fassbar war, von dem ich hier abgeht. Am nächsten Tag waren wir schon beim CERN. Gewesen. Und dort habe ich angefangen zu verstehen, was wirklich exponentielle Beschleunigungen bedeuten. Was sie echt bedeutet, echt spürbar, dass am eigenen Liebesrichtig so richtig zuerst mal erfahren können. Und da war mir eigentlich die Zeit, dass es unseres Unternehmens gar keine Digitalisierungsstrategie braucht, sondern wir brauchen eine Unternehmensvision und eine Unternehmensstrategie, die passt und wirksam ist in dem digitalen Zeitalter, wo wir voll drin sind. Als ich mich für den Studienplatz beworben habe, hatte ich schon eine Idee, was ich in der Innovation Challenge umsetzen möchte. Im Studium selber tauchte dann Valerie auf und äh, von der SVA und kam mit der Idee, einen gemeinsamen Innovation Challenge zu machen im Bereich Integrationsmaßnahmen. Das ist etwas, was unsere beiden Organisationen jetzt schon verbinden. Da hat sich natürlich die Gelegenheit, dass der Tobias von der Stiftung Heimstätte Wiil dort dabei war, als super RG und hat gesagt, da muss ich nutzen, also zumindest muss ich ihn fragen über Interesse hat um etwas zusammen machen. wir ja, machen einem kurzen Break. Wir nachher schon eine Pitch-Session Das ist irgendwo so kern, dass am Schluss äh, vom heutigen Morgen zumindest alle, alle Ideen haben. Wir können zusammen gleichzeitig gamen über diese Plattformen hinein. Der grosse Vorteil ist, weil viele meine Netflix shared heute ja schon abos. Ich kann ja das machen. Und wir machen uns Gedanken, hey, was gibt es für. Und was gibt es für andere Ansätze, andere Geschäftsmodelle? Über 200'000 Menschen, die IFA beziehen, wie schnell das geht, haben wir zum Beispiel ein Beispiel von Burnouts, die Devil Info Ja, Nach die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, an dem ersten Tag, wo wir wir unser Projekt vorgestellt haben, dass man eigentlich gar nicht richtig versteht, um wel das geht. Das hat uns dann auch etwas begleitet, weil wir haben ja. Wir müssen einen Abschluss-Pitch vorbereiten. Ja, also ich glaube, jetzt sind wir recht gut dran. Jetzt ist hier ja. da noch das Bild. das Bild, aber das brauchen das wir falsch. jetzt eigentlich nicht, zum zu üben. Nein, das ist gut. Machen wir einen durch die Probe durchlaufen. Jawohl. Dann Leute sagen, ähm, wir haben eine digitale Vision für unser Ökosystem, wo wir euch, Vertreter aus der Wirtschaft, heute präsentieren ja. Du darfst einen Fachbegriff reinbringen. Also, du stehst ja da dafür. also ja. Das darf man mal hören, dass es das gibt. Das sind wir sind einfach das Zeug immer und immer wieder durchgegangen und haben auch wieder drauf gefielen. Wir haben auch eine Gruppe, gehabt, die wir zusammen geschafft haben in der Innovation Challenge. Dann haben wir auch den Pitch wieder gegeben. Kurz gefasst ist unsere Innovation Challenge. Eine Unterstützung von Jobcoach, Sozialarbeitern und Menschen, die wieder im Arbeitsmarkt einsteigen wollen, indem die dortigen Abläufe digital unterstützt werden. Da muss ich sagen, es ist mit echten Personen, nicht dass sie meinen, irgendwie, eben zwei Beamte oder im haben in der Realität etwas zu Boden gebracht. Ist schon schlimm. Ich bin bei der SV St. Gallen tätig. Das ist eine öffentlich-rechtliche Organisation. Ich würde es jetzt nicht als innovativste Umfeld bezeichnen. Da sage ich, glaube ich nichts Falsches. Und ich sehe wirklich den Hauptgrund in der Stabilität, wo wir haben. Das System funktioniert. Und wieso muss man es? funktionierendes System ändern. Was sicher nicht vorhanden ist, ist ein System, das man übergreifend jederzeit überall kann zugreifen kann. Man kommt dann immer wieder so Barrieren vorne über. es können so viele Leute mitreden, oder bis und mit ihr alle können mitreden. Oder kann man eine E-ID nehmen, die es jetzt einfach nicht gibt und halt viele Projekte, die man dann irgendwie darauf aufbauen ähm, auf das basieren. Ja, das macht es nicht so einfach, ich bin in einer Firma, wo man halt selber entscheiden kann. Wenn man nicht sich nicht immer wieder motivieren kann und sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt einen neuen Weg finden, dann ist es einfach schwierig und, und wenn man sich wieder die Innovationskraft, zum Beispiel, durch die Weiterbildung, die man macht, kann wieder reinholen wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, auch extern, wo vielleicht in anderen Umfeld unterwegs sind, die vielleicht schneller vorwärts geht dann kann man sich wie immer wieder motivieren. Um den also, Als ich gehört habe, dass da von 20 mit 5 auftreten, habe ich gesagt: Ja, äh, das ist Firma Örtli, ist die ganze Belegschaft hinten dran. Wir haben eine tolle Message, ein cooles Thema möglicherweise, jemand muss auf die Bühne. Das ganze Covid-Thema hat viele Momente geprägt. Ein solcher Moment war in der Vorbereitung von TEDx HWZ, wo eigenständig von der Klasse organisiert wird. Ursprünglich war unisono Uni noch klar, dass es wird ein physischer Anlass. Drei Monate vor dem Event hast aber gemerkt, sind sich nicht mehr einig. War. Und dort hat jetzt einmal einen Schultag gegeben, der brutal intensiv war mit diesen Diskussionen. Da waren verschiedene Haltungen entstanden, die immer mehr zu Spannung geführt haben. Und ich habe dann angeboten, habe gesagt, ich hätte eine Methode äh, zur Verfügung, ob sie bereit wären, sich darauf einzulassen. Und auf ganz andere Art und Weise mit der Methodik von generativen Zuhören, wo ich zuerst denkt, habe, war ich jetzt da wieder für einen Haberkuck. Ja, habe dort so eine kleine Eingabe gemacht, wie bitte schön zugehört werden soll. Also wirklich so, dass es Interesse auf das zu richten, was die Person ausdrücken möchte. Und für mich noch ein absoluter Schlüssel, wie man so die ganze Klasse da eigentlich aus meiner Sicht extrem auf die Schiene bringen können. Ich erzähle, dass neue vor das neue Haus nach Stromausfall Was Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation. Hey Rami, ich bin du. schnell, du uh, ein, im Chat in, eine ein Nachricht schreiben wie zum Beispiel Wow, we start oder irgendetwas so und dann pingen. We, we, we... Well. Let's learn about bringing back light into people's life. Thomas, the stage is yours. Please, close your eyes. And please do not open your eyes. Until I tell you any different. No, hear different. good. Nein, das ist Game Day, oder? Da ist, ein äh, äh, super Erlebnis. Dann haben wir ja das mega tolle ähm, äh, Feature dass wir einen Teil vom Ticketpreis für äh, für für Blindheit Welt gegen, im Kampf gegen Blindheit Welt einsetzen können einsetzen. Da hätte ich nie denkt am Anfang von dem Studium, dass das so ein Steigerungslauf macht. Hey! Hey! Hey! Als wir in Laax waren, hat Daniela Landherr ähm, ein Planspiel, das sowohl outdoor als auch remote stattfand und wo wir gezielt in Rollen eingeteilt wurden in einem Unternehmen, das den Auftrag hatte, für einen Stargast ein Nachtlager zu bauen. Also wir brauchen das Bett, und der, also der Unterstand, der soll quasi die Bank und das Bett abdecken und der muss wasserfest sein. Genau. Gibt es sonst noch weitere Informationen, die ihr irgendwie von euren ja. Liedern bekommen habt? Und ich hatte die Rolle Feuerholz zu besorgen, damit wir da Feuer machen. Und war in der Hierarchie das unterste Glied in der Kette. Gut. Äh, das Feuer bringen wir einfach an Global an, weil Papst schon weit ist mit dem ganzen Plunder und so. Und die hohe Bank schauen wir am Schluss an, die bringen wir dann schon noch mit. Ein Tag ist da oben. Ja, wir wären ja, eigentlich fertig. Jetzt ist die Frage, machen. ob wir euch schnell in eine Zoom-Session ihr es seht, alle zusammen Die Klasse als Gruppe hat immer wieder die Möglichkeit geboten, Führung und Methoden anzuwenden und dann von Führungskräften ein Feedback zu bekommen. Das fand ich ein, ein besonders wertvolles Lernsetting. Also tue, wir machen Zählerland. Ich hoffe, ich hoffe, ich ist ich hoffe, ich hoffe, vier. personen ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich Personen ein, die in einer Fischbowl ähm, das noch reflektieren, ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen Probing machen, ein bisschen tiefer äh, gehen, ein bisschen stüpfeln. Ich bin jetzt in der Lage, nicht einfach nur den Detail vom zu sehen, gar nichts wenn du da stehst, sondern ich bin immer noch ziemlich weit hinten oder nirgends, aber von einer anderen Perspektive, in ich weiss, was der Weg könnte sein. Wie bin ich zu dem gekommen oder was habe ich gemacht? Ich habe versucht, für mich auch also ein persönliches Manifesto machen. zu machen. Da so das Persona, Intelletto, Affari ist auf Italienisch. Das ist bei mir einfach, wenn ich es auf Englisch oder auf Deutsch schreibe, löst es nicht Gleiche aus. Dann aber Und noch... ähm, das hat so enorm viel Tiefgang gehabt. Und wenn ich jetzt hier nochmal zurückschaue, ich habe lange mit allen, gleich viel mich austauscht, viel austauscht. Aber das sind so viele, Menschen, die man irgendwie so starke Dörfer spüren über die anderthalb halb Jahr mit den jungen Bienen, wo sie einfach sind, mit all den Beiträgen, wo jeder braucht hat, ähm, da ist ähm, einfach ein ganz grosses Geschenk gewesen. ziel ich es dass jeder es das kriegt wir so er ist gekreckt und du willst aber wissen von es ist es sich äh, gelungen dann den lärm zu generieren, in dem die unterschiedlichsten Journeys möglich waren. Es war sehr spannend, so diese Unterschiedlichkeit von mir eher jetzt aus dem sozialwissenschaftlichen kommen im Vergleich zu jemandem, der eher aus dem technischen kommt und wie wir da sozusagen durch und in demselben Feld unsere Lernerfahrungen machen können. was es mich jetzt noch genau anführen wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, diese Art oder die neue Art von Führung, die neue Art von Leadership in die Welt herauszutragen, sie vielleicht zuerst in die Schweiz herauszutragen und auch in meinem Umfeld weiterzugeben. Das nächste wird für mich die Auswertung des MVPs sein im August, wo wir dann die Beteiligten interviewen, wie sie die letzten Monate mit diesem Instrument erlebt haben. Also da, ja, da ist unmittelbar aus dem Studium etwas entstanden, was direkt so weiterläuft. Doch noch der ganze Neubau da. Hinten drauf, da siehst du noch nichts mehr. Back. Ah, wird super. da wird super. Nicht im Ausland, nicht in der Schweiz. Ich komme da so gerne ins Rindtal, in diesem Unternehmen arbeiten, weil ich Arbeitsplätze in der Schweiz arbeiten. Nur wir stehen wir in einem internationale internationalen Wettbewerb. Und da müssen wir einfach vorne dran sein. Da müssen wir voran sein, da müssen wir vorausgehen. Es wird immer schneller, es wird immer kompetitiver, wir müssen die richtigen Kundenlösungen bringen einerseits. Wir müssen die schlank organisieren, wir müssen clever produzieren. Und da glaube ich, dass einfach die, einerseits die technologischen Tools vom digitalen Zeitalter unglaublich viel bringen und wenn man dann auch noch wie es richtig wandelt und der Wandel annehmen, dann mit, der kommt das extrem gut und ich glaube einfach dass das Studium, wie einerseits bestätigt hat auf dem Weg und andererseits einfach nochmal ganz viele Perspektiven aufgemacht hat, wie man das erfolgreich gestalten kann.